Werkstoffe. Sabine hat eine grandiose Geschäftsidee. Sie möchte einen höhenverstellbaren Schreibtisch herstellen, der bei wechselnden Nutzern die jeweils passende Höhe automatisch und elektrisch einstellt. Sabine überlegt sich, welche Materialien sie dazu braucht. Materialien, aus denen Werkstücke bestehen, nennen wir Werkstoffe. Diese werden in vier Werkstoffarten eingeteilt. Rohstoffe werden Hauptbestandteile der hergestellten Produkte. Sabine entscheidet sich für Echtholz. Fremdbauteile werden von Lieferanten fertig eingekauft und gehen ebenfalls in die hergestellten Produkte ein. Den Motor für die Höhenverstellung wird Sabine fremd beziehen. Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile der fertigen Produkte, zum Beispiel Farben, Leim, Lack oder Schrauben. Betriebsstoffe sind kein Bestandteil der fertigen Produkte, werden aber zur Herstellung benötigt, zum Beispiel Reinigungsmittel, Wasser oder Schmieröl. Sabine hat bereits einen Prototypen des Schreibtisches konstruiert und freut sich damit bald in die Produktion gehen zu können.